Lass uns einfach loslegen, erstmal die Sprache umstellen, weil mein Steam läuft auf der russischen Sprache und ich werde jetzt die ganzen äh, Einstellungen erstmal auf Fullscreen setzen, V-Sync auf jeden Fall an. Ähm, ja, auf erweiterte Einstellungen gehen wir und ich würde gerne alles auf Ultra haben, so, anwenden, ja. so. so, Steuerung muss ich auch einmal gucken, Ducken, rutschen, bewegen, greifen, rufen, rennen, Taschenlampe, springen, umschauen, okay, alles klar soweit in der Steuerung Mal sehen. So, ich bin echt gespannt. Entweder habe ich meine Brille nicht an und ich sehe gar nichts. Das ist so Blur alles, so also verschwommen, oder <lacht> das ist in Wirklichkeit so. Hm. Immer wieder das Sound. Aha, das ist schon das, was wir im Trailer gesehen haben. Bestimmt ist dieser Fernseher so ein Teleport oder so. Okay, lass mal so langsam anfangen, ein bisschen bewegen, ein bisschen gucken, aha, das ist rufen, <lacht> jo. jetzt rufen wir alle Monster erstmal auf, okay, rennen, jo, sehr gut, <lacht> Das gefällt mir so, dass er so aufs Leiden kann, so gleiten. Okay. Zack. Hier sieht man auch so viele Käfige. Aha, wie ging das denn nochmal? Äh. <lacht> genau. Okay, halten. Okay. Ja. Creepy hier, Die ganze Wurzeln und so, ja, ganz schön ducken jetzt, Ich habe mir so gedacht, vielleicht ist hier irgendwie so eine Falle, aber anscheinend nicht. müssen bestimmt noch ein paar Easter Eggs äh, aufsuchen, weil ich versuche möglichst schnell das Spiel heute durchzuzocken. Also das Demo-Spiel, Demo-Version und äh, auf jeden Fall, das ist die Demo-Version, die ich zum ersten Mal spiele. Und ich würde gerne noch einmal das Spiel vorbestellen, das habe ich auch schon mal gesagt. Kiste umhauen, bisschen ziehen und drauf jumpen. Ja, erstmal nichts Schwierigeres. Ganz einfach. Okay. Aha, oh Scheiße! Schneller! <lacht> ah, fuck! <lacht> Oh, noch ein bisschen. Oh, Mann <lacht> ah, <nee. lacht> Ja. Forest Lauf. Run, Forest Run. Schneller. Bringen uh -huh. ja. vielleicht Ach, Lieber nicht. Doch. Doch, noch geschafft. Ja, die Demo-Version sieht auf jeden Fall gut aus. Der Soundtrack war auch richtig cool. Und Grafik an sich, ich glaube, das Spiel wurde mit. Ähm, ja, ich heiße das Programm nochmal. Mit Unity gemacht, habe ich gehört. Äh, ich würde gerne irgendwann auch versuchen, diese ganzen Spiele selber zu programmieren. Ich habe mit äh, Game Maker angefangen. Macht auch richtig Spaß, aber da programmiert man nicht so wirklich. So. Was ist denn hier los? Bestimmt muss ich hier mal... Wie ging das denn nochmal? Aha, ja, hier halten. Drehen. Ich bin so ganz neu, äh, was Gamepads angeht. Äh, damit habe ich nie im Leben gezockt. Äh, nur an ganz alten Konsolen was äh, wie Nintendo oder Dings hier. Sega Mega Drive, und das ist mein erster Controller, was ich jetzt hier in der Hand habe. It was at this äh, ja, und vielleicht schaffen wir das. <lacht> <lacht> Richtig schlau, einfach zu springen. Okay, der ist schon frustriert, was gleich kommt. Okay, vielleicht kann man hier irgendwie langsam runter... Oh, okay. Ja, jetzt nicht verrecken. Okay, das geht gut. Jetzt langsam nach oben wieder klettern. Ja, und ich bin so neu in diesen Gamepads, wie gesagt. Und äh, so viele Jahre habe ich jetzt auf Tastatur gezockt und mit der Maus. Ähm, ja, und jetzt muss ich mich zurechtfinden, äh, <lacht> wie das geht überhaupt. <lacht> Bis jetzt klar das gut. Oh, Scheiße, hab ich mich <lacht> Mann ey. Okay. Aha, hier sieht es schon nicht so gut aus. Ich habe da so ein bisschen Angst. Vielleicht brauche ich einen Schuh zu werfen oder so. Okay, komm mal mit. Ja, und jetzt werfen. Wie ging das nochmal? Uh. Interessant, was würde denn passieren, wenn ich würde da einfach reinspringen? Soll ich dann von vorne anfangen oder was? Okay. Aha, langsam, langsam. Zack. so dunkel. Aha, hier sind Fallen. Ähm, Habe ich hier so oder Schuh oder was weiß ich. Aha. Mhm. Ja, wie gesagt Leute, ihr seht das. Ich bin nicht so stark in <lacht> Joysticks. Ich muss mal das Ganze noch mal lernen, üben. Wie geht es denn noch mal? Ja. Und im Spiel steht auch, man soll am besten so ein Gamepad zocken weil es irgendwie besser geht. Ja, mal sehen. Ich glaube hier ist die auch klar. Stab nehmen. Hauen. Dann können wir bestimmt hier drücken. Zack. Also Leute, sagt mal was. Ich habe mir Little Nightmares als Demo-Version geholt. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was hier passiert. Ähm, was ich auch versprochen habe und getan habe. Ich habe dieses Spiel vorbestellt. Und es ist so cool. Also Vorbestellung hat einfach nur Vorteil, dass ich werde als allererster das Spiel anfangen zu zocken können und das werde ich auch natürlich sofort mit euch mitteilen und natürlich wenn es am 11 februar glaube ich soll es rauskommen und ich werde vielleicht am 9 oder am 10 schon spielen können das ist das vorteil davon okay wir sind schon so weit dass wir zu dem Haus gekommen sind, ist wieder so alles verschwommen, wir sehen alles nur vorne neben uns und so ein bisschen Licht, okay, mein Herz schlägt so langsam schneller ja, die Hände fangen langsam an zu schwitzen, hier gibt es so viele Kästen, bestimmt waren hier auch viele Kinder ja und dann habe ich auch gehört, dass wir eventuell hier auch äh, die Six finden können. Also das ist das kleine Mädchen, ähm, die ihr im ersten Teil gesehen habt. Wenn ihr Lust habt, äh, das erste Teil zu sehen, dann werdet ihr bestimmt das hier gleich äh, als Infokarte oben sehen. Ne? Dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr da sehen, äh, was ich alles in Little Nightmares im ersten Teil gemacht habe. Jo, aber jetzt gehen wir erstmal weiter in die Küche und natürlich erstmal zum Kühlschrank. <lacht> mal sehen, was für ein Scheiß ist da drin. Das Spiel ist so dunkel, ich sehe kaum was. Ich muss mal ein bisschen näher kommen. Milch oder so, ein bisschen Fleisch. Ja, und überall diese Fliegen, das ist so ekelhaft. Wirklich. Können wir Schalter anmachen? Nö, ja, bestimmt geht das nicht. Na gut. Weiter geht's. So, die erste Tür. Na dann lass mal reingehen. Oh shish. Ich laufe einfach weiter. <lacht> so. Zack. Und sofort nach rechts. <lacht> Uff. Kann ich ihn nehmen? Oh, das klappt sogar. Und jetzt? Oh, das erinnert mich an diesen Film. Ich weiß schon nicht mehr, wie das heißt. Shining, glaube ich, heißt das? Wo der heftigste Schauspieler der sieht immer so verrückt aus. Lass mal ein bisschen ausprobieren, wie das. Zack! Okay. Zack! Wow! Hier ist Johnny! Bell. Ich glaube, das ist wirklich diese Six, was ich erzählt habe. Ich weiß nicht, warum wir eine Tüte auf dem Kopf äh, tragen. Aber. Ja, komm mal her, komm raus. Wir tun dir nichts. Na, alles gut, alles gut. Uh, hm. Natürlich jetzt weglaufen, ne? Ja, wenn wir die schon jetzt treffen, dann ist das 100% Six. Und ich kann hier ein bisschen schaukeln. Ah, guck mal, die läuft uns weg. Schade. <lacht> mit dem Messer hinterher laufen <lacht> so ein richtiger maniac so. sind auch im Haus überall Bilder und über überall komische Sachen, Fotos und so okay ich gehe nicht hier hinterher ich laufe mal hier rein mal sehen was da alles liegt was ist das denn Sachen hier. Das ist so dunkel. Was ist das? Oh. Setze gesammelte Hüte und Pausen in den Augen. Okay, lass mal gleich ausprobieren. Aha, hier ist es gut. Ah Können wir gleich Gesicht von einem jungen Mann sehen? Ich glaube nicht. Später müssen wir sowieso einmal das ganze Spiel von vorne zocken. Wie gesagt, ich werde nach äh, Easter Eggs suchen, also nach irgendwelchen coolen Sachen. Und vielleicht finden wir eine neue Hütte oder vielleicht neue Skins, wer weiß. Also mal sehen. Ah, ich glaube, die sind nicht lebendig, komm. Ah, da ist die, die Six. Mal sehen, was ist da oben. <lacht> ja, ich bin da. Hey, hey. <lacht> Hier kriegst du. Zack. Was ist das das oder? Oh, das ist ein Pierogi. <lacht> Kuchen mit Kochen, ah, ich kann nicht auf sie klettern. Na gut, weiter geht's. Und nochmal nach oben. Na gut. Ich dachte, vielleicht gibt's da diese extra oder sowas, wie im ersten Teil, wo du reinspringst und äh, die Flasche zerbrichst. Ja. Und da bekommst du. Pluspunkt oder sowas weiß ich schon nicht mehr. Schon so lange nicht mehr gezockt. Hey. Ja, ich bin da. <lacht> ah, sie will, dass ich nach oben springe. Teamwork. <lacht> fast in die Fresse bekommen mit dem Schuh. <lacht> okay. Ja, und natürlich. Ich muss jetzt als allererster ne, bestimmt einen Schlüssel finden. Und nach oben natürlich klettern, genau, auf dem Dach hier, jawohl. Ups, zu weit. Ah, da geht's auch nicht. Okay, wir sind hier ein bisschen eingeschränkt. Na, kommst du mit? Muss ich schreien, oder? Oh, top. Uh, okay. Ich glaube, hier kommt nicht so wirklich was. Ich glaube, ich muss nicht mal so, so langsam sein oder Angst haben. Ah, okay. Du brauchst Hilfe. Komm. Machen wir zusammen. Ähm. Ah. Cool. Na, was ist los? Nochmal, komm runter und schieb. Mhm. Überall Leichen. Aber das sind keine normale Kinderleichen wie im ersten Teil, sondern hier sind irgendwie glaube ich, Erwachsener oder so. Aha, hier kann ich klettern. Für später. Mhm, alles logisch. Kann ich hier runter? Darunter gehen? Nee, geht nicht. Ah! Mann, was ist das denn? Bin ich dumm. Einfach hochklettern. Okay. Runter. Ja, ich will aber nicht alleine gehen, Bros. <lacht> Warum soll ich Uh, alleine gehen. Okay. Langsam erstmal. Aha. Sieht nichts. Gut. Gib her. Wir nehmen das. Wir brauchen das. Komm on. Ja. Ja. Und das heißt. Das Teil haben wir mitgenommen und jetzt können wir bestimmt jetzt weiter. Okay, hoch, komm on, schneller und six genau. Äh, okay, <lacht> ein bisschen falsch, <lacht> kriegst du, boah, das war knapp, interessant könnte ich sie töten, das wäre nicht so, nicht so gut, na komm, Kletter. Also, ich muss in der Steuerung erstmal so ein bisschen klarkommen. <lacht> Zack! Schlüssel hier in der Tasche. Oh, guck mal. Das haben die aber ver verbessert. Früher müsste man diesen riesigen Schlüssel immer so tragen in der Hand und immer hin und her schmeißen. Das war so unbequem. Aber jetzt hat er das einfach so bei sich und kann frei sich frei bewegen okay. so wie gehe ich runter, wie geht das? Uh! Ja, das war gut mhm. Okay, lass mich probieren oh, gut, geklappt sehr gut geklappt, weiter geht's jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich hier fallen sind ja, die geht einfach oben drauf ja, dann gibt es bestimmt keine Gefahr wir können entweder hier rein ja oder wir können einmal hier zum Schreck-WC gehen, kennt ihr das? Somebody want es <lacht> Da ist schon die Grenze, also kein Open World, Leute, hier. Oh, guck mal, ich kann nach oben springen. Zack, ist drauf. Aha, was haben wir hier dann verloren? Toilettenpapier. Genau das brauchen wir. Corona-Zeit, wisst ihr, ne? Das nehmen wir natürlich auch mit. Ja, weißt du? gibt es noch was, was wir hier gebrauchen können. Ne. ich auch nicht. Ach ja, wait a minute. Komm mit. Und wieder das gleiche schade dass man das nicht zu zweit zocken kann ich dachte ich würde mit Kumpels oder zu hause mit jemand äh, gemeinsam zocken aber leider kann es nur als äh, einzelspieler mit six zusammen zocken und das ist sehr traurig ich dachte man könnte zusammen spaß haben <lacht> okay ist der Jäger. Okay, slowly, slowly, ganz langsam, Bro. Jetzt darf ich nicht Dummheiten machen. Okay, wie geht das nochmal? mal ich habe vergessen, wie geht das äh, Ja, mach doch auf, Ah oh, scheiße, was? Oh ah. uh. <lacht> erledigt. Ah, verdammt. Oh Gott sei Dank, nicht von vorne. Okay. Wir sind zu zweit, langsam. Es muss irgendwie aufgehen. Komm, hilf mir. Ja, komm, komm. Scheiße, er hat uns, glaube ich, gesehen. Ah, fuck, laufen. Laufen? <lacht> komm, weiter. Fuck. <lacht> Was ist los? Ja, genau, lass mich alleine. Ja, genau. Ah, Ja, komm weiter, komm weiter. Uff. Weiter, weiter. Komm, Verstecken, schnell. Ah, scheiße. Okay, komm hier runter, runter, runter. Schneller, Six, was stehst du da? <lacht> Interessant, wenn sie stirbt, sterbe ich auch dann. Muss ich auch von, von vorne anfangen. Okay, jetzt ein bisschen ducken. Verstecken, nichts machen. Ist aber echt creepy, ne? Das sind riesige Augen hier. Ja, was machen wir jetzt? Bestimmt müssen wir auch hinter ihm laufen, ne? Ne, Bros, darauf habe ich gar keinen Bock. Aber gut, Six, du kannst mitkommen. Mhm. <lacht> Okay, gleiches Schema langsam, langsam. Vielleicht hört er uns nicht. Ah, scheiß Raben. Okay, nicht bewegen. Okay, jetzt können wir weiter. Ja, müssen wir bestimmt äh, in eine Position verharren, wenn das Licht auf uns kommt. Okay. ja und was jetzt? da gibt es schon kein Gras mehr. okay ich gehe einfach vorwärts, einfach vorwärts. scheiße waren jetzt schnell. ja komm wir laufen, wir laufen. jetzt. <lacht> yes. nein nein du willst mich doch verarschen. Nö. kann doch nicht wahr sein. Okay. Okay, gleiches Spiel nochmal von vorne. Hm, das kennen wir schon. Ja. Okay, los geht's weiter. Also echt, diese Grafik ist echt geil. Natürlich zu viel dieses Rauschen und zu viel ähm, in diesem Verschwommen Sicht Ansicht Aber So ist es eigentlich cool Okay Komm, komm Bisschen noch Bisschen noch Yeah War es schon Oh man Ich dachte wir können ein bisschen länger spielen Aber gut War nicht schlecht Finde ich geil Sehr gespannt was im Februar passieren wird ähm, Weil Da werden wir als allererste, die zweite Teil zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Like geben, mit Freunden teilen, schreibt in die Kommentare, was wollt ihr genau sehen. Äh, genau, und dann sehen wir uns. Macht's gut!